Willkommen, liebe Leute, beim dritten Teil der Alalin Fehkopf Traverse. Begleitet den Flo und mir auf unserer letzten Etappe, die uns vom Fehkopf über den Normalweg auf den Alpurbel mit seinen 4206 Meter führt. Dabei sind wir unter Serax durch und über labile Spaltenbrücken rauf und runter. Der Abstieg über den Gletscher war dabei besonders imposant. Am Schluss des Videos gibt es noch ein Resümee zur gesamten Traverse. Viel Spaß, kennt's mit! Zum Meter oder so sagt der Bergheilfloh. Berg Super 30 Minuten, nicht ja. ganz und damit geht's auf dem Alphu. Sehr geil, cool. Leute. wir sind jetzt am Sechhub, wir schreiten gerade und für uns geht es jetzt weiter Richtung Alpugel. Wir schauen uns einmal den Normalweg an, da sind noch ein paar Leute unterwegs, schauen wir mal. Jetzt gehen wir allerdings an die Seil. Wir Gefahren, Spaltensituation, Stein- und Eisschlag, Kommt von da oben kommen, 16, dann Komm schauen wir dass wir da schnell durch sind. Ich gehe jetzt gleich da aus der Sierra zone raus und ich glaube, da ist es dann da oben eh schon ein bisschen abflacht, weil auf 4030 Meter sind wir schon oben. Da drüber kommen. Da ist so, da jetzt ein über zwei richtig fette Spalten gegangen. Der Floh ist gerade drauf. Der zweite ist sicher 7 Meter dabei So gleich, ich weiß nicht. Gleich sind wir oben. 4.300 Setze es in der Bildmitte. Da ist das Gipfelkreuz. Alphawe. 4206 Meter. Gleich sind wir oben. Ihr jetzt in Flo und Nie auf die letzten Meter zum alp holbe Schaut euch das an, in was für einem gewaltigen Panorama wir da unterwegs sind. Ist doch herrlich, oder? Yes! Super Flo! Das war echt richtig geil! Das war voll cool! So, sehr geil! Super! Echt cool! Coole Geschichte! Ja, liebe Leute, ganz viere gehe jetzt immer. Da hinten ist dann das Matterhorn und das Monte Rosa 6 da hinten. Die anderen hohen 4000er, der Flo und ich, wir sind happy, dass das jetzt alles so tadellos und einwandfrei gegangen ist. Schaut mal da ganz vorne in der Bild mitten, Da waren wir oben, das war das Alalinhorn. Von da kommen wir her ursprünglich über den ganzen Feegrad. Jetzt schauen wir, dass wir runterkommen, weil die Wolken ziehen schon auf. Lass wir nicht zu viel Zeit verlieren. Der Flug geht jetzt voraus und ich noch. Jetzt schauen wir, dass da auch nichts mehr passiert. Und dann passt die Geschichte. Voll die geile Runde bis jetzt. Voll super. Voll die Freude. Einfach schön, herrlich. Bergsteigerherz, was willst du mehr? Was willst du mehr? Gut, ob wir kämen noch. Das wollen wir. Ja, also Im Aufstieg war das definitiv heikel am Obe, ich habe das jetzt gar nicht so gefilmt und ich habe es gar nicht gemerkt. Wir sind jetzt über die ganze Spalten einfach drüber gekupft und da war überhaupt kein Problem nicht, keine Herausforderung dabei. Da 16 Floh wie ein, Schneeprofil. ein Schneeprofil grob. Ja super! Voll geil. Voll super. Nein, war eine coole Tour. Super gute Runde. Für uns geht es jetzt hier runter, wo es die 3 oder 4 6 Richtung Saas Fee. Zwiefeln, wir weiterflogen. Jawohl, Zwiefeln. Und da drüben sind wir hergekommen. Das ist eine heutige Szenerie da hinter uns, so, oder? So, Schaut mal, das ist ein Spalten, oder? Leute, ich habe gerade eine Gänsehaut. Also, das ist schon eine gewaltige Szenerie, wo wir unterwegs sind. Oder was sagt du da dazu? Wow, ah, gewaltig. Ich habe so eine Freude mit der Tour. Ja, brutal. So eine riesengroße Freude. Dankbarkeit. Einfach herrlich. Vielleicht ein schaut euch das an. Und da ganz vorne sind wir hergekommen in der Früh ursprünglich vom Alalinhorn. Und jetzt dürfen wir über diesen wunderschönen Gletscher über die wunderschöne Gletscherlandschaft vorbeigen. Das ist doch herrlich. Das ist ein Loch, okay? Okay. Okay. What's yes, this, sir? So, das ziehen wir auf die letzten Meter über dem Gletscher. Gleich haben wir es geschafft und sind draußen. Sehr schön. Nice! Ja, also der Flo sitzt jetzt da. Wir sind gut runtergekommen, der Flo gesagt. Wir sind da so rechts rüber gehen. Meine Idee war da runter gewesen. die <lacht> Genau, das war die Tiere mal gewesen. Und der Flo, schlauer wie er ist, hat halt gesagt, da kommt ein Abbruch. Ja. Und recht hat er gehabt. Ja, aber also, jetzt ist uns an safe, voll geil. War echt cool, gell? Fazit machen wir später noch. Erstmal Pause, haben wir uns verdiffen. So, jetzt dann hoffen wir, dass die Bon fährt, weil sonst müssen der Flo und ich über den Gletscher da steigen. Längflow, letzte Talfahrt, 16.15 Uhr. Alle 15 Minuten. So, die erste Fahrt haben wir jetzt nicht mehr gefilmt, weil nee, da waren wir nicht allein. Aber jetzt auch, der coole Strom jetzt. ist jetzt in der Das sagt man aber nicht. Oder jetzt ist das Höf. Sind das auch öppliche Gäste raus? Ja, ja. genau. So Leute, jetzt schaut mal, jetzt haben wir da beim Spielboden 2,450. Und da fahren wir jetzt oben nach Saas Fee. 45 Euro, glaube ich, oder 45 Franken, hm, das, glaube ich, Genau, das haben wir aufzahlen müssen. Aber es hat sich echt super gelohnt. Wir haben eine voll geile Tour gehabt. Äh, Aderlin-Wartwand war eine super Entscheidung, dass wir darauf pfiffen haben. Weil da hätten wir echt viel Zeit verdandelt. Und ziemlich blank ist gewesen. Der normale Wegauf war echt super, kompakt, noch gespalten, hast du eh gut gesehen. Es war für uns vertretbar, dass wir ohne da gegangen sind. Beim Habeckchen hat es auch noch gut gepasst, weil wir haben eine nur 10-15 Minuten Pause gemacht. Dann vom Feejag auf den fee von mir, Das haben wir direkt über den Grat, da war ganz am Anfang ein ziemlich eine heikle Stück. da haben wir mal ziemlich viel Steiner schmeißen mhm. müssen, weil da war der ärgste Bruch, danach ist es echt super, vor die Genusskraxelei unser ein ein paar ist nicht viel, ähm, sind aber zwei Möglichkeiten, glaube ich, auch drinnen gewesen. Ja, ein paar hacken und dann haben wir einen, also einen Stamm genau zum Nachsichern von oben. Aber ein zweiter sollte man eigentlich frei kreieren können, dass man das gut bewältigt. Alphoblume hat bei uns noch gut gepasst, der Schnee war zwar tief, fünf bis sechs größere Spalten waren zum Bewältigen im Aufstieg. Im Abstieg habe ich gesagt, das habe ich gar nicht gemerkt, dass das jetzt schon vorbei ist, weil also das man einfach oben Ansonsten, ja, also man kann es gut machen vom Tal aus, mit der Bahn auf und wieder mit der Bahn runter. Aber man muss halt bedenken, wie lange dass die Bahnen unterwegs sind. Uns ist es jetzt noch locker ausgegangen, aber wir haben dann auch nicht viel drauf ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn das der Fall war, noch gerne einen Daumen auf, wenn ihr das erste Mal dabei seid, nichts mehr versammeln wollt. Kanal abonnieren, kostenlos, Glocken aktivieren, schaut euch alle anderen Videos einmal an. Und freuen wollt ihr mich auch, wenn der Kanal weiterempfohlen wird. Genau, das war's von unserer Seite. Dann sagen wir der Flo und der Franz. Tschüss, tschüss, Baba. Bis zum nächsten Mal. Das war wirklich auch Weg, weil schon